Was geht ab? Willkommen zur zweiten Folge von Ultimate Cast Night. Falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, rechts oben bei mir e auschecken. Und das sollte jetzt der zweite Part sein von Ultimate Cast Knight und von Joschu. Also ich meine, ich in die Hose und. <lacht>

Nehmen den nicht, doch nicht dabei. Nehmen das. Den auf jeden Fall. Die. Den. Den. Den. Obwohl. Da, jetzt habe ich erstanden, was dieses neues Dings. Also, wir dürfen nicht zu heiß sein. Und es darf auch nicht zu laut sein. Obwohl, nee, nee, nee. Ist zu so schwer, ist zu so schwer.

So, den. Den. Noch den. Ja, der ist auch so wie Molten Freddy. der kommt auch von vorderseite. Das heißt, zwei Fliegen an einer Platsche. So, den. Nightmare Baby. So.

Den Euro 20, wenn er sich bewegt, dann muss ich ihn anleuchten. Oh. Es wird wieder so wie Aufwand. Oh. Ja. Ja, ich nehme ihn dazu. Den. Oh.

Das heißt, ich muss eigentlich nur so diese Fred Freddy's Freddy's auch an ihn anleuchten. Nee, so wie auch zu viel zu viel. So. So. Obwohl. Nee, dann. nicht, doch da nicht. So. So. Okay, auf jeden Fall. Springtrap kommt auch von der.

So, boah, wie das viel ausband? Auf, gar nicht. Wenn die zwei dazu nehmen würden, dann könnten wir halt 4000 Punkte bekommen. Mm. Das ist eine schöne Entscheidung.

Ich tue immer noch auf meine Resistenz, also auf meine Dings achten. Nämlich auch. Nightmare, Nightmare, Frackbear, nein. Weil die sind halt unsichtbar in Kameras, da muss man halt vor denen die Tür zu machen, nein. In die Tür zu machen, ich glaube da bin ich gar nicht gut.

Die, sie kommt auch dadurch, aber irgendwie. Nee, ich habe schon beim Video gesehen, wie. wie liegt die ist. Weil ich meine, ich bin erst neun. Nee, nee, nee, nee. Obwohl. Oh, Jacob Jika. Nee, nee, nee, nee. Lass es drin. Halt drin. Oh, bringt ab? Die macht auch nur.

We choose an event that making that far in one triangle, which is the land opening. We never leave. I think the wind is near. We to making it far. Nee nee nee nee nee nee. ne. Mm. Wie nehmen wir noch als letztes?

Wie kann ich genau auch nicht killen? er kann mich nicht kennen. Ich habe eigentlich alle dabei, die mich nicht killen können, oder? Ihr seid der verdammte Ernst! Oh, bei denen Da muss man halt auf seine Cam gehen. Dann

muss man halt so gesagt Schnaff spielen, aber bei ihm im Zimmer. Da ja, so muss unser Gitarre füllen, aber ich traue mich nicht. Weil der ist neu, irgendwann werde ich ihn ausprobieren. Mann!

Ich habe jetzt so hart keine Ahnung. Das Problem ist... Keine Ahnung. Also wenn sie mir anguckt, dann muss ich sie schocken. Das ist einfach. Da darf ich halt nicht so auf die Cam aufnehmen, weil ich darf sie auch nicht vergessen.

Wohl da zu, zu weil ich will da eigentlich gern 4000. Wo? Ah. warte.

Nö, nö, nö, nein, ich hab eigentlich keinen Bock. Oh, weißt du, wie das. Warte. Nee, ich, ich tue ihn nicht. Alter, Ich dachte, ich will hier schon Woher hab ich? Hm. Doch, doch. doch. <lacht> mm. Zwei. Oh, ich sag ja.

Ich trau mich nicht, ich trau mich nicht, ich trau mich nicht! Hm. Nee, ich, ich mach ihn aus. Nee, ich mach ihn aus. Nee. Ich will aber nicht. Werd, wir haben ja schon den, das heißt. Ich werd nicht so oft die Kämmern haben. Ist dir.

Ich werde nur die Klammern haben wegen den Vents, aber nicht so oft. Ich werde nur kurz gucken. Oh, weiß ich. Ja, die aktiviert. Lass das. Ich werde einfach alles benutzen. Alles auf einmal. Alles auf einmal. Alles auf einmal.

So you this do do So, this one. Edge, Power-Generator. Ah, oh, let's go. I'm going to go directly to the land.

die schon beim ersten hier ist. Boah. Boah, ist das stressig.

Schreibt mir. Boah, oh. oh, das ist so viel Aufwand. Oh. oh mein Gott! Oh, jemand hat mir geschrieben. Was? Oh, Molten Freddy. Und noch die. Ah, weiß ich. Ich mach die einfach. Ich mach die los. Ne, ich mach die los. Hä? Woher hatte ich den. Ah, die Freddyness, die Freddyers.

Oh, aber ich möchte eigentlich so gern 4.000 Fett! Ah, oh, die wird auch so viel Aufwand! Aber... Ja. Ich bin ein Ich bin eigentlich noch nicht so gut in diesem Spiel! Mm. Oh, ich bin nicht der Ah!

Es ist egal auf 4000.

Nicht dein Ernst. Ja. Oh. Wie uh! Wie lange habe ich das eigentlich schon zu?

Das ist das ein verdammter Ernst? Nee. Die Fitness greifen mich so an. Ist das ein verdammter <lacht> Ernst? Der ba Balloon Boy. Balloon Boy.

So, das Problem ist, ich muss halt noch mit die kämpfen. Ah, oh, einfach go. Einfach go. Einfach go. Ich hab keinen Bock mehr.

Tut man doch Strom ohne the old okay. Ende verbrauchen? You know, uh, so you still have a of Dann gehst uh, du wieder. Kind of uh, Boah!

But most importantly, eh, the kind of catch like, them. Catch them. He said that they're no more we should be paying them to guard you. Uh, now, that being said, <laughs> now, decided, uh, uh, you're only the second guard to work at that location, uh, the first guy finished his week but complained about conditions. Uh, we switched him over to the day shift. So, hey, look, he's right.

2% Certain seem to move around at night. zwei Prozent. Nein. Oh. Oh. Wie sie das? Also die weg. Boah. Doch,

Erinnert ihr doch noch euch an Didi? Die hat mir doch einen neuen Charakter gegeben. Wer war das? Ich meine, wo, wo ist denn der neue Charakter? Die hat, die hat nichts gemacht, eigentlich. Ist immer noch da? Nein, freut mich. Mann!

Ich wieder nur ins wend Team. Oh, mein Gott! I always come back. Oh. Boah! Ähm sie gerade k*** in die Hose? Jung, der perfekte Name! Uh.

Wend System. Nein. Oh, ich hab mir so hart gerettet. Boah! Perfekt getimed!

Nee, das geht nicht. Von wo kommt der? Ja, in der Ventre da. Difficult to see on the Ventradar. Ah! Ich dachte, man kann ihn bei den Ventre da gesehen. Ich habe ihn komplett vergessen. Oh, ist das schwer!

Nee, ich bin noch ein Köln. Oh. Boah! Hello!

I

Der Power-Generator, der macht laute Geräusche, aber Geräusche schaden uns nicht. What? Oh mein Gott! Oh ne, diese Nacht geht nicht. Springtab aus.

Bei den, da muss man den Eder anschalten. Oh. oh, hab ich mich erschreckt. Springtrap. Der war ja komplett bei mir. Der war ja hinter mir. irgendein Geräusch. Nee, der, den sieht man nur, aber manchmal vergisst man doch das. Das vergisst man doch.

Ne, ne, zu viel Aufwand. Ne, ne, ne, ne. Leute, für die für heute das Video. Enden soll. Leicht genervt, aber das nicht. Ich werde noch trainieren, ganz besonders mit Springtrap, die.

Und oh, nur mit denen. Oh, bei den power ist so schwer, weil ich meine, es ist ultra schwer. Das Problem ist, mit denen muss ich, jetzt, muss ich aufpassen, dass sie halt nicht sich bewegt.

Und die einmal ist mein Office, ist, da muss ich versuchen, so schnell wie möglich, einfach mal Kamera an, wieder raus, wieder an, wieder raus, wenn sie mich anguckt, also wenn sie sich bewegt hat, schocken, dann ist sie wieder weg. Das ist die beste Möglichkeit. Aber nee, ich traue mich einfach nicht. Puh. Und bei dem zu sein ist das Problem, der, dann kann ich nicht die Events zu machen

vielleicht die kommen, dann kommt der oder der oder der oder irgendjemand rein. Oder die! Die selbst kommt dann auch rein. Das heißt, ich kann ja noch länger die Fläsche nicht benutzen. Aber wenn ich koche an aus an aus macht dann sollte er wieder verschwinden irgendwann. Aber das... Nee, das ist eigentlich kein Problem. Das nervt.

Den könnte ich eigentlich reinlassen, aber man hat irgendwie so einen Reflex immer. Oh. Den ist das Problem, der, der taucht irgendwann auf und dann vergesse ich, dass er auch da ist. Aber der, der muss ich sagen, der hat einen richtig guten Jumpscare. Hat mich wirklich erschreckt.

Alle haben halt so einen Jumpscare, so einen richtigen guten Problem ist mit Nightmarion. Da muss ich halt immer aufpassen, dass ich nicht die Maus zu lange auf ihr halte. Weil ich meine, da muss ich noch Mute Kerl und noch skippen, weil selbst bei selbst bei.

Selbst bei Werbung skippen. Da ist sie immer noch da. Man kann sie nicht mal sehen. Man kann sie auch nicht ausschalten. Oh, bei dem wird das Problem mit fast. -Coins. Ich glaube, die meisten YouTuber machen das ohne fast. -Coins und tun ihn einfach heaten, damit er nicht mehr funktioniert. Ich meine, der tut sich, wenn er mal Function ist, also wenn er nicht mehr funktioniert, man tut einfach sagen.

Dann ist er ja so gesagt gehackt, dass er schon 5 Fast Coins bekommen hat. Bei denen darf es nicht zu laut werden. Äh, oder nicht zu so heiß. Jack und Jigel ist auch das Problem, ich muss ja Hitze sparen, aber irgendwie, irgendwie habe ich so ein schlechtes Gewissen.

Bei denen, die wird schon längst vergessen. Der ist ja auch hinter denen. Oh, wird das schwer. So Leute, lasst Like und Abo da, falls euch das Video gefällt. Nochmal ein Like und Abo da lassen. Kommentar schreiben, ob ich die anderen teile spielen soll. Rechts oben könnt ihr noch irgendwelche Videos gucken oder bei der Abstimmung teilnehmen.

Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!

weil ich es noch bereue mit diesem Namen.